Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Heute geht es um die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow. Wir beschäftigen uns zuerst damit, was diese Konferenz eigentlich ist. Dann geht es darum, wie sehr das Treffen tatsächlich zum Klimaschutz beiträgt. Und am Ende geht es noch um die Frage, wie diese Konferenz mit der Corona-Pandemie zusammenpasst. Die UN-Klimakonferenz 2021, auch bekannt unter dem Kürzel cop 26, findet zwischen dem 31. Oktober und dem 12. November statt. Den Vorsitz hat dieses Jahr Großbritannien. Dort treffen sich insgesamt um die 25.000 Teilnehmenden, um Pläne für den Kampf gegen den Klimawandel zu erarbeiten. Am Ende sollen die Länder möglichst ehrgeizigere Klimaschutzziele vorlegen. Außerdem soll es darum gehen, wie diese Ziele auch erreicht werden können. Unter den Teilnehmern sind über 100 Staats- und Regierungschefs, aber auch Klimaexperten, Nichtregierungsorganisationen und Klimaaktivisten. Zusätzlich darf auch Ursula von der Leyen mitreden, sie vertritt als Kommissionspräsidentin die Europäische Union. Deutschland wird durch eine Delegation des Bundesumweltministeriums vertreten, angeführt von der Nochministerin Svenja Schulze. Und nach dem G20-Gipfel in Rom wird auch Angela Merkel als geschäftsführende Bundeskanzlerin nach Glasgow reisen. Drei, die nicht dabei sein werden, sind die britische Königin Queen Elizabeth II der chinesische Präsident Xi Jinping und Russlands Staatschef Wladimir Putin. Die Queen kann aus gesundheitlichen Gründen nicht anreisen. China und Russland hatten die Teilnahme Mitte Oktober abgesagt. Nach der Eröffnung heute am Sonntag werden zu Beginn zahlreiche führende Politiker Statements zum Klimaschutz abgeben, darunter zum Beispiel US-Präsident Biden oder der französische Präsident Macron. In den Tagen danach werden viele Verhandlungen geführt werden, allerdings hinter verschlossenen Türen. Dort sind dann Minister, Staatssekretäre und Diplomaten gefragt. Neben diesen Debatten und Diskussionen veranstalten Aktivisten, NGOs und Unternehmen ein Rahmenprogramm rundherum. Am 6. November zum Beispiel ist wegen eines globalen Aktionstages fürs Klima eine Demonstration mit zigtausenden Menschen in Glasgow geplant. Und auch sonst gibt es täglich viele Veranstaltungen, an denen man vor Ort oder online teilnehmen kann. Falls ihr daran Interesse habt, findet ihr zwei Links in der Videobeschreibung. Allgemein ist diese Konferenz vermutlich entscheidend für die nächsten Jahre, denn das Pariser Klimaabkommen sieht vor, dass alle fünf Jahre die Klimaschutzziele überprüft und eventuell erneuert werden, da die Konferenz 2020 wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr verschoben wurde, wird das dieses Jahr passieren. Und damit wären wir bei der Frage, was dieses Treffen überhaupt bringt. Zuerst kann man festhalten... Es wird vermutlich nicht so viel bringen, wie nötig wäre, um das sogenannte 1,5-Grad-Ziel aus dem Jahr 2015 einzuhalten. Damals war vereinbart worden, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu senken. Dieses Ziel ist laut vielen Wissenschaftlern ohne große Veränderungen nicht mehr zu schaffen. Zahlreiche Experten gehen davon aus, dass nur noch wenige Jahre Zeit ist, um dem Klimawandel entgegentreten zu können. Dazu wird diese Konferenz direkt nicht allzu viel beitragen. Allein schon, weil wichtige Personen fehlen, wie zum Beispiel Chinas Präsident. Dessen Land schließt weltweit am meisten CO2 aus. Trotzdem ist die Konferenz nicht nutzlos. Einerseits sollen auch konkrete Pläne entwickelt werden, wie die selbstgesteckten Ziele zu erreichen sind. Und andererseits hilft diese Konferenz indirekt, denn zahlreiche Länder haben im Vorfeld ihre Klimaschutzziele verschärft, darunter China, Saudi-Arabien und Australien. Diese Ankündigungen kamen überraschend, da Saudi-Arabien sein Geld vor allem mit Öl verdient und Australien einer der größten Kohleexporteure ist. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Ziele nicht die ehrgeizigsten sind. So möchten China und Saudi-Arabien bis 2060 klimaneutral werden, Australien bis zum Jahr 2050. Die konservative Regierung dort hat aber gleichzeitig angekündigt, ihre Ziele bis 2030 nicht weiter verschärfen zu wollen. Aktuell will Australien die Emissionen um 26 bis 28 Prozent im Vergleich zu 2005 verringern. Zum Vergleich, Deutschland strebt die Klimaneutralität bis 2045 an und will außerdem die Emissionen im Jahr 2030 um 55 Prozent verringert haben. Hier gilt das Jahr 1990 als Referenz. Neben den schon genannten Ländern haben auch die USA mit Joe Biden als Präsident ihre Ziele verschärft. Bis 2030 sollen die Treibhausgase im Vergleich zu 2010 halbiert werden. 2050, so der Plan, soll die CO2-Neutralität erreicht sein. Von den der größten CO2-Emittenten hat Indien die laschesten Klimaschutzregeln. Hier gibt es lediglich den Plan, bis 2035 den Ausstoß um 33 bis 35 Prozent zu verringern, gegenüber dem Jahr 2005. Das sagte Indien bei der Klimakonferenz in Paris zu. Außerdem sollen mehr auf erneuerbare Energien und die Auffastung der Wälder gesetzt werden. Ein Datum, wann die Klimaneutralität erreicht werden soll, gibt es nicht. In Indien hatte zuletzt mehr Geld von den Industriestaaten für ärmere Länder gefordert, um mehr Klimaschutz betreiben zu können. Ein weiteres Warnsignal, die Bemühungen in Sachen Klimaschutz nachzuschärfen, gab ein Bericht der Vereinten Nationen ab. Dieser zeigte auf, dass die bisherigen Ziele aller Länder zusammengenommen zu einem Anstieg der Emissionen um 16% bis zum Jahr 2030 führen würden. Hier wurde das Jahr 2015 im Vergleich genutzt. Wenn alle Länder bei ihren bisherigen Plänen blieben, könnte die Erdtemperatur bis 2100 um 2,7 Grad ansteigen, teilten die Experten mit. Eine ganz andere Frage, die die zweite weltweite Krise betrifft, ist die Frage nach der Organisation der Konferenz. Also, wie verantwortbar ist eine so große Veranstaltung in Zeiten der Corona-Pandemie? Vor allem da Großbritannien mit die meisten Corona-Fälle weltweit hat, die 7-Tage-Inzidenz lag am Samstag bei über 420. Um das Ganze trotzdem mit gutem Gewissen durchführen zu können, tun die Organisatoren einiges. Zum Beispiel müssen sich alle Einreisenden vorher testen lassen und auch alle Konferenzteilnehmer müssen täglich getestet werden. Es gilt eine Abstandsregel und außerhalb der darunter muss eine Maske getragen werden. Außerdem stellte die britische Regierung denjenigen Impfstoff zur Verfügung, die sich in ihrem Heimatland sonst nicht impfen könnten, und hat so nach eigenen Angaben in 70 Ländern geholfen. An dieser Aussage gibt es allerdings Zweifel, so sagte eine Klimaaktivistin aus Mosambik, dass nicht überall Impfstoff angekommen sei. Ein weiterer Knackpunkt ist die Quarantänepflicht. Die gibt es normalerweise, wenn Personen aus einem als rot eingestuften Land einreisen wollen. Allerdings soll ab dem 1. November kein Land mehr auf der roten Liste stehen und auch schon vorher hatte es Ausnahmen für Regierungsbeamte und Mitarbeiter gegeben. Alles also in allem besteht die Gefahr, dass die Weltklimakonferenz auch zu einem sogenannten super Superspreader-Event werden könnte. Auch aus dem Grund, dass die Organisatoren nicht kontrollieren können, was abseits des Geländes in Gastronomies oder Hotels passiert. Und auch wir können natürlich nicht kontrollieren, was ihr jetzt macht und das ist auch gut so. Trotzdem würden wir uns freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert. Ansonsten klickt doch gerne hier noch auf ein Video zum Streit zwischen der EU und Polen in Sachen Rechtsstaatlichkeit oder auf unser Video zur EU-Grenzschutzagentur Frontex. Wir sehen uns dann spätestens nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!